Hey und herzlich willkommen zur dritten Runde von Shan Shao Heute direkt eine neue Map, der Cookie wieder am Start. Ja hallo Cookie! Vor uns wird geschossen, Cookie. Vor uns los. Besten, oder? Ja. Aber warte! Nice, Alex! Alter, was für e Visier, ey? Das schaut aus wie, weiß nicht Das sind alle Fälle. Hm? Da ist die Birdkriegsstimmung. Bist du hinter mir? Nein. No. Da kann ich noch einigen, oder? Ja, das ist ganz schlecht. Und den ersten haben wir schon. Was machst du, Alter? Gegner umbringen. Gegner? Strümpfer? Ja, der ja, erste ist Hinter mir, Alter. Guck ich bin Ripp. Wo bist du? Hey, Alter. Ich bin oben drinnen. Ich bin doch, oben. Als ob der jetzt einer gewesen wäre. Ja? Der hat mich auch schon gesehen. Jetzt bringt er mich mit der Macheten noch, Alter. Guck ich? Hallo. Warte, du bist das ***er, Du hast da nur ein Auge. Das wird ein bisschen schwer mit den Schießen. Ja, 2D reicht für mich. Das ist falsche. Vor allem, weil das als falsche Auge Alex, wie wir ***en du an. Warum das falsche? Bei dir ist das Rechte. Und du hast Rechte, wenn du die Waffen in der rechten Hand haltest. Wie siehst du, du das rechte Auge. Digga, Alter, du bist aber auch ein Mitdenker. <lacht> ah, das, das machen wir schon. Da waren aber sexy Zylinder auf, das kann man sagen. Okay, siehst du schon, was ich mitgenommen habe? Ah, das meine ich nicht. Das ist Nein, das meine ich nicht. Das meine ich auch nicht. Das meine ich nicht. <lacht> <lacht> <Lester>. <lacht> <lacht> <lacht> Anders machen wir es gar nicht. jetzt wird er mal gelesen, Gucki. Okay. Ja, sie ja. Kann man durchgehen? Lustig. Okay, wir müssen schießen. Ah, es war kein Schatz. Weg ist weg. ich, ich Zugeschrieben, aber ja, ich hab's gewusst. Mhm. Da sind Hunde, Hunde gerade erst... was. Falsch, ne? Ah, ich habe 400. du Yeah, yeah. Nice. Das waren 400 oder <lacht> yeah. Ja. Alter Schwede. 400 ist dann tot, wenn du das Alarm gehst und nichts triffst. Das ist ein Big Daddy. Das ist ein Wurm. Ja, schleich einfach, dann hört er den Orten. wenn du das sagst? <lacht> Ja! Oder doch? Wahrscheinlich! Wie geht der wir da ja. Achtung, das sind Seeteufel überall. Mhm. überall. Da, da, da, ja. Ich kann man durchschleichen. Ja. Zum Glück. Die Grafik. Na! <lacht> das geht wohl nicht! Wie schnell der aber ist! Dann müssen wir über die Bogen gehen. Dass die Spiel noch nicht hin ist. Ja, nachdem das. nach dem ganze Ecke! Das sind Hunde, besser! Draußen? Ja. Einer noch, Alter Oder? Ja, noch mehr! Mach zu, die Scheiße, oder? Noch, einer neben mir. Oh, ich hab noch nicht mehr. Wir kommen zu. <lacht> <lacht> ich bin da eingegangen, Alex. Oh, <lacht> ich bin safe. Alles das rief, da draußen. Ich habe nur nicht mehr, paar mal. Ah, nein, ich kann noch das ist oh, ich so hab jetzt voll Lämpfer weil ich Blut und kann. Du hast das ist Loch gleich, ja, hilft ja nichts, ne? Die Spiele muss jetzt nicht mehr sein. Das ist die Gegend, das ich jetzt... Nein. Okay. Da wär Gesundheit. Spielen. Wenn, dann müssen wir jetzt rushen, Alter. Die Gegner wissen, dass sie da sind. Nein. No. Nein? No. Aber geh. Aber geh. Lauter ist wie kann man das sein? Dann geh da mal auf, okay? Wo bist du, Alter? Hast du hast mich anfallen? Ah! Direkt drin. <lacht> Was ist die? das? Schieße? Das ist ihm alles, neben dir. Ah fuck, wir haben Falle, oder? Mhm. Scheiße, Alter. wer schießt mit da an? Ober uns! <lacht> Schuss sind leer. Eben 3 Hits geben. Ich habe eine Feuerbombe aufgeguckt. Ich, ich hoffe, der dich nicht. Nein, ich bin draußen. Nee, oh, der hat nicht ganz funktioniert, so wie es will. Geht's von, von der anderen Seite auf, ich, oder? Guck ich, da oben kann man schießen. Schau, da ist einer. Da sind zwei. Ich wo, wo, wo? Oben, ab auf Oberhalb. Die sind dort hintergelaufen. Guck, ich halt jetzt hier eine Bombe auf, okay? Ja. Da ist auch eine Bombe hier. Ja, Mama. Als ab, der hat mich... scheiß. Ding hat der. Ich bin ein Bombe. Ja, warte. Er hat eine also er hat eine Shotgun. What the fuck, Alter, ich kann... Er, er hat mich abknallt. Hey, du bist schon weg! Ich wollte dir grad erst super Waffen erklären, dass ich die neuerste gewonnen hab, dass ich lange Scope hab und solche Sachen. Aber na! Da ist das Spüler genau oh. vor mir! Wo, wo, wo? Sieh ich ihn nicht. Hey, du schießt du mich an, Alter? What? Warum bist du in blau eingeladen, aber nicht Profi spielen, Alter. Nathan Alex. Headshot, One Shot, geil, das Spinne Ich bin, ich bin Wir haben es auch gefunden. Bis bei uns. Yep. Ja, mit. Hast du wieder das Ding mitgenommen, Alex? Ja, sieh, das tun wir gleich, oder wie machen wir das jetzt? Ja, ja, ja. Ich auf die Spin. Soll ich gleich jetzt die Eingänge versperren? Ja, ja, ja, mach, mach, mach, mach, ich sehe die nicht. Hey, warte, wie schnell ist denn der? Da müsste irgendwo ein Eingang sein. Da Eingang. Wow, Verbrenner, Alter. Warum? Weiß ich nicht, Alter. Da ist zu und dran. Ey, ich sehe gar nichts, Alter. Ich bin Du auch musst mir Helligkeit Heller halt. Ich bin jetzt Siehst genau du? hinter dir, Alter. Oh ja. Hast du, bist du ja, alle Eingänge schon? Ja, aber unsere noch nicht, äh? der da. Ja, ah, nein, ich, ich hab keins mehr. Exact, ja. Ich hab nur zwei gehabt. Ah ja, ich hab nix. Achtung, es gibt noch mehr Eingänge Na, jetzt hat ziemlich scheiße. Es gibt noch oh, einen. Es, es gibt mindestens drei Eingänge noch. Einer davon ist aber zu. Ich mach den da hinter uns ja. so, okay? okay? da ist nämlich noch einer schon. Vielleicht findet's noch eine Fern ja. da. Aber... Wo ist der einer? Ah, da ist noch einer. Okay. Nein. Cash? Oh, ich hab Money gekriegt! Wo ist sie? Oh. Aua, ich bin halt Lebenskorten verloren. Sorry, was machst du? Ist alles Gift bei mir? Ich seh' nämlich gar nichts mehr. Quarks, ich hab schon die Unschlange gekickt, gell? Ich weiß ja. Mach ich da nichts Ah, sie ist auf mit drauf? Ja. Okay. Interessant. Ah, sie rennt auch durch die Fallen. Mhm. Guck, es brennt vor unserer Bude! Bei der Tür! Hey. Ah ja! Du hast die netten Bolken schieben, Leute. Ich bin Leben von Ich weiß ja. Das war ein fix spieler, oder? Ja. Schießt du? Na, du? Na. Spieler. Nein, auf. das ist das Spiel. Schießt Ich Schießt draußen, Schießt zu Schießt Der ist neben mir, sag's dir. Alex, wo bist du, Alter? Ich bin in der Ecke, Alter, der ist aber neben mir, hundertprozentig, aber draußen. Bei deiner Falle guckst du, Alex. Ey, Ich hab Angst, ich bin Spur, Spur, hey, da, ich bin hin. Also <lacht> am Boden? Ja, ich bin gerade am Überlegen, was ich tun soll. Das ist genau bei mir einer und die Spinne hat mir grad die drauf gehabt in dem Moment. Anders ist. Ich also hab schon mal das falsche Gewerbe in der Situation. Yep, soll ich eine Feuerbombe um Die Spinne ist fast hin. Also, die Spinne hat alle. Die rennt eh gleich nach vorne ähm. Ja, wie, wie ist einer? Ne? Ja, ja, Spaß, Spaß, Spaß! Perfekt, perfekt, perfekt! Geh drauf, geh drauf, geh drauf! Ja, geh nicht über Dinge, da siehst du ja nix. Hey, warum schießt du über Zoom, Alter? Weiß ich nicht. Du machst mich fertig. Oh, ich bin zweimal drauf.